Ein Jüngling geht in den Wald. Da trifft er eine Fee. Da sagt die Fee: oh, Hallo Jüngling, du hast zwei Wünsche frei. Da sagt der Jüngling: Oh, ich lasse mich überlegen. Okay, ich wünsche mir ein großes Bierglas, was immer voller Bier ist, was nie leer wird. Da sagt die Fee einfach: büb, büb, zack, großes Bierglas nochmal, büb, büb, zack. Und in einem Zug trinkt er das Spiel aus. Dann sagt die viel und ein zweiter Wunsch? Noch eins. Also da treffen sich zwei Kumpels und der eine sagt, stell dir mal vor, mich hat am Bahnhof eine Prostituierte angesprochen. Die hat gesagt, die macht für 30 Euro alles. Und jetzt rate mal, wer bei mir zu Hause das Laminat verlegt. <lacht>